So klingt's und Energiekosten sparst. Dämmung raufbringst. Warum? Weil eine Fassadendämmung von Baumit die Energiekosten senkt. Mehr auf baumit.com BauMit. Ideen mit Zukunft.